Ich bin als Schüler eingeloggt, habe hier eine Aufgabe. Das hier ist ein universelles Textfeld mit einem Gitter. Und als Schüler werde ich jetzt hier durchgeleitet in drei Phasen. Der springende Punkt ist aber der folgende. Wenn ich also hier als Schüler diese Phasen durchgehe, bekomme ich hier eine Anleitung, eine Erklärung, was zu tun ist und auch eine Verlinkung zu einer Aktivität, in diesem Fall hier zu einem Forum. Dann geht es so weiter, da gibt es nichts. Aber hier bei der letzten Phase... Da gibt es dann nochmal eine Verlinkung zu einer Abgabe. Als Lehrer sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Hier habe ich das universelle Textfeld und dann habe ich hier die beiden Aktivitäten, die da verlinkt werden. Die sind verborgen, aber als verfügbar gesetzt. Das ist keine große Kunst, diese Links da zu setzen, hat aber einen entscheidenden Nachteil, denn wenn ich diese Aktivität oder diesen Kurs oder Teil des Kurses wiederverwende in einen anderen Kurs oder eine Kurssicherung mache, die woanders wieder einspiele, dann werden diese Verlinkungen nicht funktionieren. Das heißt, ich müsste da jeden Link, jeden einzelnen Link überprüfen und dementsprechend wieder korrigieren. Wenn wir uns mal das Textfeld angucken, dann werden wir aber sehen, dass... Das gar nicht nötig ist, Links zu setzen, denn hier sieht man, ich habe hier keinen Link gesetzt, da ist keiner drin, und auch bei der dritten Kachel keinerlei Links gesetzt. Diese Verlinkung wird nämlich automatisch gesetzt über die Funktion Autoverlinkung, das heißt, Moodle sucht im Kurs nach gleichnamigen Aktivitäten und setzt dann hier entsprechend einen Link diese Funktion Autoverlinkung ist global in jedem Kurs immer deaktiviert und ich würde sie auch niemals aktivieren global, denn sonst werden überall irgendwelche Links gesetzt, die zu irgendwelchen Aktivitäten führen. Ich kann aber auch bei einer einzelnen Aktivität diese Autoverlinkung aktivieren. Dazu gehe ich im Textfeld auf die Einstellungen und gehe dann zu Filter, gehe zu Autoverlinkung zu Aktivitäten und setze hier den Schalter auf. An. zwei dinge muss ich dabei beachten zum einen muss ich die aktivitäten die ich hier automatisch verlinken möchte eindeutig benennen das heißt es sollte keine aktivität mit gleichen namen noch geben vor allem nicht in einen vorderen abschnitt das heißt ich muss schon immer überprüfen ob er dann diese verlinkung richtig setzt und ich habe hier natürlich jetzt verlinkungen drin die ich nicht haben möchte es gibt anscheinend eine Aktivität in diesem Kurs, die Abgabe heißt und die möchte ich hier natürlich nicht drin haben, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Ich bin jetzt hier im Textfeld zu der Stelle gegangen, in dem Moodle hier eine automatische Verlinkung setzt. Aus Moodle sich natürlich richtigerweise, aber die möchte ich hier nicht drin haben. Der Atto Editor hat leider dieses Button hier nicht automatisch aktiviert, könnte ich hier also Autoverlinkung verlinkung verhindern setzen, aber das ist hier leider nicht drin. Ich muss das über HTML machen. Ich gehe an die Stelle, die ich hier verhindern möchte und da gibt es hier eine Klasse mit no link. Dann mache ich hier den Tag wieder zu. Also das hier war es im Prinzip. Ich gehe auf speichern und dann schauen wir uns das ganze an, ob es funktioniert. Und man sieht jetzt hier, die Verlinkung ist raus.